Auch in diesem Jahr bieten wir wieder Stipendien für die freie Kongressteilnahme und Reisekostenzuschüsse an. Medizinische Assistenten, Pflegekräfte, junge Ärztinnen und Ärzte und an der Krebsberatung Beteiligte können sich bewerben. Wir bringen Sie nach Berlin.